Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Betrachtet man die zukünftige Marktentwicklung für Lithium, so lässt sich konstatieren, dass infolge des rapiden, erwartbaren Anstiegs der produzierenden, ja, produzierten E-Autos in den nächsten Jahren noch der Bedarf an Lithium stark steigen wird. Aus diesem Grund analysiere ich heute erneut eine weitere Lithium-Aktie, nachdem ich bereits vor kurzem RockTech Lithium analysiert habe. Falls sich das interessiert, den Link zu der Analyse von RockTech Lithium findest du unten in der Videobeschreibung. Und damit genug gelabert, starten wir nun mit der Aktienanalyse von Albamail. Das Unternehmen ist ein US-amerikanischer Lithiumproduzent mit einer großen Mine in Chile und einer zusätzlichen Mine in den USA. Und des Weiteren gehört Albamail 49% an Thalysium Lithium, einer australischen Minengesellschaft. Durch die global diversifizierten Minen ist das Unternehmen gegenüber von anderen Lithium-Aktiengesellschaften einem geringeren geopolitischen Risiko ausgesetzt und auch operativ ist das Unternehmen durch Herstellung weiterer Rohstoffe wie Brom und chemische Katalysatoren breit aufgestellt. Das Unternehmen wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und beschäftigt aktuell knapp 6000 Mitarbeiter. Der Sitz des Unternehmens liegt im Bundesstaat North Carolina. Bevor ich näher auf die Fundamentaldaten der Aktie eingehe, sollten wir zunächst noch einen Blick auf den Chart werfen, welcher im Einjahreszeitraum einen famosen Anstieg von 80 US-Dollar auf über 200 US-Dollar hinlegte, was einem relativen Kursanstieg von 154% entspricht. Die Aktie hat sich also mehr als verdoppelt und bringt somit nun eine Marktkapitalisierung von insgesamt 28 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Die 25 größten Aktionäre halten insgesamt ca. 60% und insgesamt macht der Anteil der institutionellen Anleger sogar einen Anteil von 80% aus bei der Aktionärstruktur. Nur 15% befinden sich im Streubesitz. Ja, der bereits aufgezeigte famose Kursanstieg in den letzten 12 Monaten ja, hat scheinbar die Bedürfnisse geweckt, Gewinne auch mal zu realisieren. Dies verlautet zumindest der Blick auf die Insider-Trades in den letzten sechs Monaten. In Summe wurden in diesem Zeitraum knapp 4,5 Millionen Aktien verkauft, was einem Anteil an der Gesamtzahl der Aktien von 3 bis 4 Prozent entspricht. Also nicht ganz unwesentlich, aber wie am Chart ersichtlich auch nicht tragisch, da die Nachfrage bzw. Kauf, ja, die Kauflust von Nicht-Insidern in den vergangenen Monaten. Alles andere als den Anschein auf Gewinnrealisierungsbemühungen verlauten lässt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Entwicklungen und dem Stand der Dinge bei der Gewinn- und Verlustentwicklung. Wie immer betrachten wir zunächst die Umsatzentwicklung. Der Umsatz ist in den letzten Jahren konstant gewesen, abgesehen von einem kleinen Rückgang infolge der Corona-Pandemie oder aber infolge der Lithiumpreisentwicklung. Äh, hier die klare Kausalität zu ziehen ist schwierig, da natürlich auch die Lithiumpreisentwicklung von der Corona-Pandemie beeinflusst worden ist. Auf ein Jahr, auf Jahressicht hat Alba Mail insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Für das Jahr 2023 wird sogar ein Anstieg auf 4,3 Milliarden US-Dollar erwartet. Und schauen wir nun auf die Gewinnentwicklung und Gewinnprognose, hier dargestellt mit der grünen Linie. Auf ein Jahressicht beträgt der Gewinn 703 Millionen US-Dollar, was einer Gewinnmarge von ca. 21% entspricht. Insbesondere ein starkes zweites Quartal in diesem Jahr hat dafür gesorgt, dass der Gewinn der letzten 12 Monate ja doch ein Stück höher ausgefallen ist als die Jahre zuvor. Für das Jahr 2023 wird dann mit einem Gewinn von schätzungsweise 800 Millionen US-Dollar ausgegangen, was einem Anstieg um 100 Millionen US-Dollar entspricht und nach einem Gewinnwachstum von 60% in den letzten 12 Monaten wird nun ein Gewinnwachstum von 14% pro Jahr erwartet. Während das Unternehmen damit knapp 1% unter den Gewinnwachstumserwartungen des US-Marktes liegt, ist das erwartete Umsatzwachstum bei einem Wert von 13,6% deutlich über dem US-Markt mit durchschnittlich 9%. Da AlbaMail in den letzten 12 Monaten eine Kapitalerhöhung vorgenommen hat, schauen wir jetzt noch auf die Gewinnentwicklung pro Aktie. Derzeit beträgt der Jahresgewinn pro Aktie 6,35 US-Dollar und für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresgewinn pro Aktie in Höhe von knapp 7 US-Dollar ausgegangen, wobei die Analystenprognose zwischen 6,2 und 7,5 US-Dollar ja, schwankt. Und der Durchschnitt liegt dann bei knapp 7 US-Dollar. Ja, durch die neuerliche Kapitalerhöhung ist. Das Unternehmen bilanziell sehr gesund, Einzig einzig ja, die Tatsache, dass die kurz, äh, kurzfristigen Vermögenswerte nicht die langfristigen Schulden decken kann, könnte man hier als Sorge- oder Kritikpunkt formulieren. Und die kurzfristigen Vermögenswerte betragen 2,2 Milliarden US-Dollar und weisen zu den langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 3,4 Milliarden eine nicht unwesentliche Deckungslücke auf, sind jedoch doppelt so hoch wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von knapp einer Milliarde US-Dollar. Betrachten wir nun die Entwicklung des Debt-to-Equity-Ratios. Derzeit hat der Lithium-Förderer eine Debt-to-Equity-Ratio von 30%, was einem durchaus gesunden Verhältnis entspricht und die Schulden konnten in den letzten fünf Jahren stark reduziert werden. Und es konnte so viel Vermögen aufgebaut werden, dass die Debt-to-Equity-Ratio von Ausgangs über 100% auf den aktuellen Wert von 30% gefallen ist. Darüber hinaus sind die Schulden, ähm, ja, die derzeit noch vorhanden sind, ausreichend von Liquidität gedeckt. Der operative Cashflow deckt insgesamt 50% der Schulden. Und auch die Zinslasten auf das Fremdkapital stellen keine Herausforderung, dar. das EBIT ist insgesamt knapp 10 mal so hoch, wie die Fremdkapitalkosten betrachtet man die Bilanz, so lässt sich hervorheben, dass Vermögen dreimal so hoch ist wie die Schulden und das Unternehmen über Liquiditätsreserven in Höhe von über 800 Millionen US-Dollar verfügt. Ja, kommen wir jetzt zum abschließenden Fazit zur Bewertung. Operativ hat das Unternehmen breites Leistungsportfolio, sowohl was die Minenprodukte angeht, als auch was die geografische Verteilung der Abbaugebiete angeht und die Gewinn- und Umsatzerwartungen sind ebenfalls positiv. Darüber hinaus ist das Unternehmen durch die Kapitalerhöhung ja auch komplett durchfinanziert mittlerweile und die vielen genannten Vorzüge sind leider Gottes innerhalb des Aktienkurses aber auch schon ordentlich eingepreist. Für das Kalenderjahr 2021 ist mit einem KGV von 51 zu rechnen, wenn denn die jeweiligen Gewinnerwartungen erfüllt werden. Und wendet man das Two-Stage-Free-Cashflow-to-Equity-Modell auf das Unternehmen auf Grundlage der durchschnittlichen Prognose von 19 Analysten, was den Cashflow angeht, an, so ergibt sich ein fairer Wert in Höhe von 117 US-Dollar, was natürlich massiv weit entfernt ist von dem, äh, ja, was die Aktie derzeit so an der Börse wert ist. Derzeit fast doppelt so teuer wie der intrinsische. Faire Wert von 117 US-Dollar. Die Aktie ist innerhalb eines Jahres um 105, 154% gestiegen. Und auch das schreit natürlich so ein bisschen verdächtig nach einer Korrektur. Die Insiderverkäufe könnten hier die ersten Vorboten sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, befindet sich das Unternehmen vor einer goldigen Zukunft, in welcher Lithium ähnlich wie Gold ein enorm wichtiger und wertvoller Rohstoff sein wird, der aufgrund seiner naturellen Limitiertheit bei Angebotsknappheit umso mehr im Preis steigen könnte, wie es einige Experten ja auch prognostizieren. Für mich persönlich ist die Aktie derzeit zu teuer, für einen Sparplan bin ich offen, möchte mir aber vorher noch ein paar Alternativen im Lied zum Markt anschauen, also abonniere den Kanal, denn zu diesen Alternativen werden auch Videos bzw. Analysen wie diese hier kommen. Ja, beim Kurswert von 120 US-Dollar würde ich per Direktkauf das Unternehmen schön in mein Depot packen. Und jetzt nochmal die Frage an euch. Seid ihr in, äh, das Unternehmen investiert, wann würdet ihr, zu welchem Kurswert würdet ihr einsteigen? Interessiert mich? Schreibt es in die Kommentare und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.